Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum ähm, Bach. Und, ja, wir gehen da jetzt hin. Ich bin gespannt, und Max ist auch gespannt, ob ein Fisch drin ist. Gestern haben wir es noch ein bisschen verbessert. Und ja, also hier sehen wir noch mal meins. Hier habe ich jetzt noch so einen Stock verbessert. Und hier ist auch noch ein Stock. Und bei Maxi hat jetzt hier noch so ein Felsen gemacht und hier noch drei Stöcker ja es ist jetzt morgens wir sind am Bach gucken ob ein Fisch im Netz ist Maxi schon da ich bin hier Ja, heute waren noch keine Fische im Netz. Leider. So, es ist jetzt Abend. Ich gucke jetzt bei meiner, bei meinen Köder und Maxi bei seinen Köder. Ja, ich glaube, es ist noch kein Fisch angebissen, weil die meisten ja nachts tätig sind. Ja, ich liebe das. Schon. Es sind nur Blätter und Tanzweige und das Brot ist auch noch drinne. Sind bei hier auch noch Blätter drin? Ja. Machst du das raus? Ja. Ich ah, <lacht> nein, ich habe das Brot rausgetan. Schön, das sind Dann warte ich einfach. Ja, ich glaube, die sind da hingeschwommen, so von da nach da, sind rein, haben sich das Brot geschnappt und sind dann wieder raus. Aber wir müssen irgendwie, dass da nur so ein schmaler Eingang ist. Und wenn dann irgendwas her schwimmt, dass das runterklappt. Mhm. Was kriege ich nicht hin? Wir mussten das Experiment leider abbrechen und wir hatten auch keine Fische gefangen. Es war eigentlich Zeitverschwendung, aber wir haben jetzt das Experiment gemacht und das Fazit ist, wenn man irgendwie Dreck oder Blätter oder sowas sammeln will, kann man es machen, aber wenn man Fische sammeln will, sollte man es lieber sein, wenn man so einen Staudamm baut, weil da beißen eher weniger Fische rein.